Also ich bin der Quotenchrist, so wir haben die das ein bisschen umgedreht. Wir haben einfach ein gutes Team. Bis auf Marcel. Ja, bis auf Marcel, offensichtlich. Hallo, ich bin Finn und willkommen zur Folge Identifikation und Haltung. Wir wollen zu den Datteltätern. Hallo, na. Hi. High, ich mache nicht an jetzt. Oh ja, das ist gut. Soll ich Schuhe ausziehen? Gerne, ja, ich habe sie selber noch nicht ausgezogen. <lacht> Also der ursprüngliche Antrieb ist, dass gerade junge Muslime oder überhaupt Muslime allgemein nicht so unbedingt ihre eigene Plattform haben oder auch, dass sie so eine eigene Stimme zu ihren Themen haben. Und dann haben wir gesehen, okay, da scheint es wirklich einen Bedarf zu geben. Also da scheint es wirklich einen Bedarf äh, zu geben für junge Muslime. Und wir versuchen das dann halt schon so mit unserem Witz und Charme gut irgendwie zu verpacken und einfach da rauszustellen. Wir haben uns darauf geeinigt, dass Satire ein gutes Mittel ist, um das zu erreichen, was wir erreichen wollen. Also mit Humor das Eis brechen und dann eine Message quasi, ans Gehirn weiterleiten. Die erfolgreichsten Videos sind die Wenn Rassismus ehrlich wäre Reihe. Ja, guten Morgen! Hatte das Schlauchboot wieder Verspätung? Platz. Da ist äh, Fiete der Vorzeigerassist. Also da erfüllen wir dieses Satireformat finde ich äh, finde ich sehr gut, weil finde es mit Comedy und Message gleichzeitig. Also Herr Schmidt, äh, einwandfreier Lebenslauf, äh, Schule besucht acht Jahre? Ja, zehn, aber zwei habe ich wiederholt. Ja, das reicht ja dann auch erstmal. Ja, das, das, das, ja, das ganze Team, genau. Wir sind uns aber auch darüber einig, dass ähm, Satire bei uns bei Religion aufhört, also beim darüber lustig machen über eine Religion. Also alles, was natürlich in so einen theologischen Bereich reingeht, in eine theologische Auslegung, das ist nicht das, was wir machen, so darum geht es auch auf dem Kanal nicht. Aber so an Themen, an gesellschaftskritischen Themen, ein Tabu gibt es nicht wirklich. Es gibt nur viele Sachen, die wir einfach noch nicht angesprochen haben, die aber intern die ganze Zeit schon im Kopf sind. Das Format Webvideo eignet sich aus meiner Sicht sehr gut, um Identifikationen zu schaffen, weil Videos ja in der Regel an Kanäle gekoppelt sind, die beispielsweise mit Einzelpersonen in Verbindung stehen und über die dann diese Personen einen an ihrem Leben und an ihren Ideen und an Gedanken zu unterschiedlichen Themen teilhaben lassen können. Und durch die Nähe, die jetzt auch zum Beispiel im Bild erstellt wird, relativ schnell identifikatorische Potenziale ausloten. Das heißt, es werden die Zuschauerinnen direkt angesprochen, die können in Kommentaren ähm, ihre Meinung zu etwas äußern und es gibt die Chance, dass man direkt auf die reagiert. Insofern wird eine Nähe hergestellt im Webvideo, die jetzt auch spezifisch ist für dieses Format. Was ist euer jeweiliges Lieblingsvideo auf eurem Kanal? Die Videos, wo es halt so um die Eltern geht, so muslimische Eltern. Meine Tochter kommt mit einer 2 Plus nach Hause, 2 Plus. bin ich dafür nach Europa geschwommen, oder was? Auf einen dreibeinigen Esel bin ich 500 Kilometer, ja. Europa, Allah Akbar. Nur mit, der, nur mit einer Hose, einer Hose, einen, einen Cent bin ich hier nach Europa gekommen und du bist 2 Plus. Mein absolutes Lieblingsvideo ist das Ramadan ABC. Und es fällt total aus dem Rahmen von dem, was wir vorher oder was wir generell machen. Ganz, ganz toll, das ist ein ganz tolles Ziel. Ein schönes so Ganz schönes <lacht> Also Identifikation spielt eine große Rolle im Bildungskontext, weil ich natürlich ähm, eher Lernanlässe ähm, in mir aufnehme oder berücksichtigen möchte von Personen, äh, mit denen ich mich identifizieren kann, als von Personen, äh, von denen ich das Gefühl habe, dass sie zum Beispiel in einem ganz anderen politischen Spektrum verortet sind oder in einer ganz anderen Altersgruppe beispielsweise. Also insofern ist es wichtig, Identifikation zu ermöglichen. Meine Lieblingsvideos auf unserem Kanal sind die, äh, die Trailer. Also wir hatten einmal einen Fiete Trailer, halb Muslim, halb Deutsch. Auf den ersten Blick erscheint er wie einer von uns. Doch er trägt ein dunkles Geheimnis. Er ist Muslim. Muslim. Es ist total identifikationsstiftend, weil die Leute, die sich das angucken, sehen quasi, okay, den Trailer über Fiete oder den Trailer über mich, aber können das auch direkt auf sich selbst projizieren. Wir identifizieren uns ja auch selber mit der Zielgruppe. Also wir sind ja unsere eigene Zielgruppe. Deswegen macht das die Sache sehr also relativ einfach. Was bedeutet Haltung für euch? Hm, das erste Wort, das mir gerade eingefallen ist, ist Überzeugung. Etwas, für das man, für das man einsteht. Das machen wir von Tag 1. Das ist unser Anspruch. Deswegen versuchen wir, so weit wie möglich, keine Stellung zu beziehen, sondern Themen so ins Rollen zu bringen. Sachen auf verschiedene Arten und Weisen von einem Ende oder vom anderen Ende zu beleuchten, damit man irgendwann seine Mitte finden kann, hat der Zuschauer jedenfalls. Also wir wissen mittlerweile wo, ey, da wissen wir ganz genau, da herrscht Diskussion und da werden Sie sich drüber aufregen und so weiter. Aber seine Kunst zu erklären, also wenn wir das noch machen müssen, immer, dann, dann ich weiß nicht, macht man so noch Kunst, also, ähm das ist schwierig für mich, also auch gerade bei Satire, die dann noch zu, also entweder bist du wirklich zu schlecht, ja, äh, das kann auch sein, aber das glaube ich bei uns einfach nicht oder du musst wirklich dann auch damit leben können, dass andere Menschen das falsch verstehen werden. Ich würde vielleicht sogar so weit gehen, um zu sagen, dass das es von anderen anders interpretiert werden kann und auch anders interpretiert ja, wird, voll. auch schon teilweise fast Beweis für eure Notwendigkeit ist. Oh Manchmal sind es Kritiken, ähm, die wir uns natürlich auch zu Herzen nehmen, also wo man dann auch immer wieder sich selbst checken muss, ah, sind wir jetzt hier gerade zu weit gegangen, uns immer bei jedem Video klar sind, warum wir das hochladen und was wir damit aussagen wollen. Auf der anderen Seite ist die Verantwortung halt schon ziemlich groß, weil also viele Jugendliche dann einfach zu uns hinaufblicken. Wir da schon, glaube ich, so eine Art Vorbildfunktion einfach haben und es ist schwierig in so einem jungen Alter so als Vorbild irgendwie angesehen zu werden, also dieser Rolle irgendwie gerecht zu werden, weil also woher soll man wissen, wie ein Vorbild jetzt irgendwie sich zu benehmen hat oder sonst was. Ist auf jeden Fall also der Anspruch an uns selbst gewachsen, dass man sich also inhaltlich auch mehr traut. Haltung ist im Vergleich zur Identifikation noch ein bisschen komplexer im Bildungskontext, weil ähm, es einerseits darum geht, die eigene Haltung klarzumachen und auch ähm, mitzuteilen, wie man selbst zu Dingen steht und auf der anderen Seite aber auch zuzulassen, dass andere Personen vielleicht eine andere Haltung haben. Und ähm, das mitunter zu moderieren und zu schauen, ähm, wie kann ich mich auch davon lösen, meine Haltung, jemand anders überfrachten zu wollen. Ähm, trotzdem aber deutlich zu machen, dass die da ist. Und dass ähm, ich auch für die eintrete. Manchmal würde man sich wünschen, dass man vielleicht auch andere Leute damit erreicht. Also, dass man so ein bisschen die Brücke zur Mehrheitsgesellschaft größer bauen könnte, sodass die auch einen besseren Zugang haben zu Muslimen in Deutschland. Ähm, aber ich denke, da sind wir auf einem guten Weg. Beispielsweise mit Videos wie, äh, sag mir, ob ich geflüchtet bin. Hi, ich bin Nummer 8. Hallo Nummer 8, ich bin die Toya. Wie lange sprichst du schon Deutsch? Mm -mm. Wie alt bist du, wenn ich 22. 22, ja, du bist noch jung. Bist du muttersprachlich mit Deutsch groß geworden? Nein. Puh, okay, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ach, Quatsch? Ich habe ja alles falsch gemacht. Ja. Nicht gut lohnen. In unseren Werten sind wir bisher eigentlich immer treu geblieben würde ich jetzt mal behaupten, auch um mein eigenes Weltbild nicht zu zerstören, jetzt von mir selbst. muss mhm. müsste ich ja über mein Leben nachdenken, ist ja ganz schrecklich. <lacht> mit dieser Prämisse, dass wir hier ein, ein noch nicht dagewesenes Angebot für die muslimische Community, aber auch für die Mehrheitsgesellschaft und den Austausch mit der muslimischen Community geschaffen haben und auch weiter vorantreiben wollen, ist das eine Form von, von auch politischer Bildung. Zum Beispiel, wenn wir äh, wenn wir Themen machen, wo wir quasi so Biodeutsche mit, mhm. mit muslimischen oder Menschen mit Migrationshintergrund hier vergleichen, ähm, dass man da nicht den einen höher stellt als den anderen. Dass man die Deutschen quasi nicht so als schwache Leute darstellt und so die die Muslime oder die Leute mit Migrationshintergrund als so die mega starken, nur um so empowern zu wirken oder mhm. nur um denen eine Stimme zu geben. Da muss man halt dann wirklich darauf achten, dass es, dass man das nicht so macht, weil wir wollen ja im Einklang miteinander leben und nicht gegeneinander. Ja, krass. Der erste Eindruck war erstmal, das sind mega authentische Leute, die einfach Bock darauf haben, Videos zu machen. Und gerade was die Inhalte angeht, die wir mit denen besprochen haben, ist es besonders cool, dass denen diese ganze Verantwortung und der gesamte Aufbau, der bei so einer politischen Rolle mitschwingt, dass das denen alles bewusst ist und dass sie schon sich sehr viele Gedanken darüber gemacht haben. Und das merkt man denen auch an. Das sagen die nicht einfach so, weil die Frage irgendwie so formuliert ist. Na, was ist eure Meinung dazu? Schreibt das gerne in die Kommentare. Wir sind sehr gespannt darauf. An dieser Stelle war es das erstmal. Schaut euch gerne auch an, andere Videos aus dieser Reihe an. Da waren wir noch bei anderen Leuten und haben über andere spezielle Aspekte gesprochen. Ich bin erstmal raus, werde jetzt gleich wahrscheinlich überfahren. Bis dann, tschüss.